Interview mit Herrn Dr. Helmut Böttiger. Energie der Zukunft. Was bringt uns die Energiewende? Heute ist Herr Dr. Helmut Böttiger bei uns zu Gast. Herzlich willkommen bei klar.tv, Herr Böttiger. Sie sind von Haus aus Theologe und Pädagoge gewesen. Sie haben aber nicht nur ähm, in der evangelischen Kirche gearbeitet, Sie haben auch unterrichtet an der Schule, an der Hochschule und jede Menge Bücher geschrieben. Und deshalb sind Sie heute auch bei uns. Sie sind der Autor des Buches Energie der Zukunft, Nuklear, Fossil oder Erneuerbar. Ein sehr spannendes Thema. Doch bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch fragen: Wie kommt es denn, dass Sie als Theologe ähm, sich mit Klimawissenschaften, neuen Energien auseinandersetzen? Völlig anderes Fachgebiet. Wie sind Sie dazu gekommen? Tja, der Apostel Paulus hat dann die Galater einmal geschrieben: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Die Hauptlast, die die meisten Menschen tragen, es eigentlich sich und ihre Familien zu versorgen. Mhm. Und durch Klimahypothesen und äh, Energiewende wird diese Last erheblich gesteigert. Und von daher dachte ich sehr früh schon, dass man sich damit auseinandersetzen muss, um eben auch diese Belastung einzudämmen nach Möglichkeiten. Ja, Sie haben auch in Ihrem Buch geschrieben, Sie sehen das als die größte Herausforderung für uns Menschen heutzutage, Energie zur Verfügung zu stellen, damit das Leben auf unserem Planeten überhaupt möglich ist. Ähm, wie würden Sie das zusammenfassen in Ihrem Buch? Tja, Energie ist die Grundlage von allem. Ohne Energie läuft nichts. und äh vor allem die Produktion der Güter, der Versorgungsgüter, aber auch Infrastruktur und äh, Verkehr und so weiter, das alles ist abhängig von der Energie. Energie ist an sich genug vorhanden. Ich sehe nur im Moment, dass eine Knie Energieverknappung eingeführt wird mit dieser Energiewende. Und das kann für viele sehr arme Leute auf diesem Planeten noch große Nachteile bringen. Und wir haben. Etwa einige 100 Millionen, die jährlich verhungern nach der UNO. Und äh, das kann sich steigern. Ich würde gerne dazu was aus Ihrem Buch vorlesen. Ähm, Sie schreiben hier, um das Überleben der Menschheit, ihre künftige Versorgung sicherzustellen, ergeben sich recht grundsätzliche Fragen, über die sich jeder moralische Aktivist ernsthaft Klarheit verschaffen sollte und deren Berücksichtigung er nicht leichtfertig und unbesehen irgendeiner Instanz – den Wissenschaftlern, den Politikern oder sonst wie denen da oben allein – überlassen darf. Was mit diesem interessanten Satz gemeint? Tja, der Mensch kann nicht alles wissen, das wissen wir. Aber als freie Bürger haben wir Verantwortung für das, was politisch geschieht, vor allem in einer Demokratie. Und äh, wir erleben zurzeit eben, dass ähm, die Massenmedien eine unheimliche manipulative Wirkung haben, sodass zum Beispiel diese Klimathese, dass also CO2 das Klima erwärmen würde, dass diese These zur Selbstverständlichkeit wird, obwohl äh, keine Beweise dafür vorliegen. Und die Beweise, die vorgelegt wurden, wurden also massiv auch widerlegt. Das heißt, äh, wenn die Medien dermaßen manipulieren und alle Andersdenkenden sozusagen in eine Ecke stecken als äh, Verschwörungstheoretiker oder Schlimmeres, dann sollten die Menschen aufwachen und wach werden. Und das heißt, man kann nicht nur folgen dem, was man hört, sondern muss eben Widersprüche ernst nehmen und nachdenken und selbstverantwortlich dann entscheiden. Kann man aber nur, wenn man sich informiert. Mhm. Ja, also Sie haben vorhin schon mal Energiewende angesprochen. Dazu kommen wir noch. Bevor wir zur Energiewende kommen, würde ich gerne eher mal über die Situation sprechen, wie sie jetzt ist. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass wir 1945 einen Energieverbrauch pro Tag hatten, der ungefähr 6 Millionen Fass Erdöl betrug. Heutzutage veranschlagt man das mit 88 Millionen Fass Erdöl pro Tag. Das ist ja eine extreme Steigerung, in der wir uns hier befinden. Und ähm, wie es auch hier schon in Ihrem Buch ist, Also äh, momentan ist ja sehr viel fossile Energie, also sehr viel Erdgas, Erdöl, Kohle. Wir werden seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon gewarnt, Achtung, das Erdöl geht leer, das Erdgas geht leer, wir brauchen andere Energien. Wie sehen Sie diese Warnungen im Hinblick auf unsere Energieversorgung? Wenn man auf die Daten Guckt, dann sieht man, dass gegenwärtig mehr fossile Energien oder Kohlenwasserstoffe entdeckt werden, exploriert werden, als verbraucht. Das ist ein Faktum. Das lässt sich an den offiziellen Statistiken nachweisen. Das heißt, es liegt nicht an der Knappheit der Energie, sondern Energie wird verknappt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Alles, was knapp ist, ist teuer. Und die Verknappung bezieht sich nicht nur auf die Energie, sondern die Energie ist der entscheidende Hebel, um die Güterproduktion zu verknappen. Und dabei geht es in erster Linie um den Preis. Wir hatten eine Peak-Öl-Diskussion, also die Diskussion, dass die fossilen Energien versiegen werden, bereits in den 70er Jahren. Und weil diese nicht eingetreten ist, Deswegen ist man umgeschwenkt dann auf die Klimahypothese, dass man gesagt hat: Nicht das Erdöl wird knapp und damit teuer, sondern der Verbrauch des Erdöls über die Abgase CO2, das ist das Problem und das ist das Verknappungsproblem. Und im Grunde geht es um den Preis. Und das merken wir ja auch, wie die Preise hochgehen. Ja. Also Sie, ich habe auch in Ihrem Buch gelesen, dass man eigentlich seit 1860 ungefähr darüber streitet, wie Erdöl überhaupt entsteht. Also wir wissen anscheinend gar nicht, wie Erdöl zustande kommt, ähm, habe aber auch gelesen, es scheint solche Felder zu geben, die sich von alleine wieder füllen, wenn ich es jetzt richtig mhm. verstanden habe. Ja, ist Erdöl dann vielleicht doch eine erneuerbare Energie, wenn das von selbst wiederkommt? Zunächst einmal muss man fragen, der äh, Saturnmond, äh, Titan, mhm. auf dem gibt es große Seen von Methan, flüssigem Methan. Das kann nicht biologisch von Pflanzen oder Tierkadavern herkommen. Bei minus 180 Grad gibt es da das nicht. Das heißt, äh, und man sieht natürlich in der Astronomie, dass Kohlenwasserstoffe im Weltall ziemlich häufig vorkommen. Also auch im Erdinneren wahrscheinlich. Und sie können dann langsam hoch. Und ähm, was der Ivanovich, äh, wie heißt der, Mendelejew, äh, heraus, das war der erste, der 1860 herum, Gesagt hat, die These seines Landmanns Lomos, äh, Lomon, Lomon also, dass äh, Erdöl und Gas und so weiter aus Pflanzenresten und Tierresten äh, entstehen würde. Der hat daran gezweifelt und hat gesagt, das kann eigentlich nicht stimmen von den Mengen, die man findet. Und äh, ist auf diese These gekommen, dass es eine abiotische Entstehung von diesen Kohlenwasserstoffen gibt. Und tatsächlich haben die Russen sehr früh angefangen, eben da zu bohren, unter den, die Grundlage, die geografische Grundplatte sozusagen, Urgestein, tief runter zu bohren und haben dort große Mengen von Kohlenwasserstoffen entdeckt, sodass diese These dadurch bestätigt wurde und auch an anderen Stellen, zum Beispiel in Vietnam und so wurde das auch praktiziert. Entscheidend scheint mir zu sein bei der ganzen Diskussion auch die Überlegung der, des Recyclings von CO2. Allgemein bekannt ist ja, dass CO2 eines der wichtigsten Pflanzennahrungsmittel ist. Die Pflanzen stellen aus dem CO2 Kohlenhydrate her. Das ist die Hauptnahrung für Tiere und Menschen. Und diese Tiere und Menschen, die atmen CO2 aus, in nicht geringen Mengen. Aber wichtig erscheint mir ein anderes Recycling äh, zu sein. 50 mal so viel CO2 wie in der Atmosphäre gibt es im Meer oder also in den Ozeanen. Und dort wird CO2 verbunden mit dem dort vorhandenen Kalzium zu Kalkstein. Und da haben sich über die ja, Millionen Kalksteingebirge gebildet, die durch die Erdfaltung hochkamen. Und die Verschiebung der Kontinalschichten führt diesen Kalkstein wieder ins Magma, also in die flüssig-heiße Erde zurück. Und dort, und das hat man also in den USA im Labor nachgestellt, kann unter Bedingungen, die dort herrschen, dieser Kalkstein aufgelöst werden und daraus wieder Kohlenwasserstoffe entstehen, die dann wieder zur Erde langsam, zur Oberfläche langsam aufsickern. Und das scheint mir eines der wichtigsten Recyclingformen zu sein für das CO2. So dass, und vielleicht zu der anderen These, dass man über die Energiewende CO2 einsparen würde, ist absurd. Denn wenn der Partialdruck von CO2 in der Atmosphäre nachlässt, dann strömt sofort wieder etwas aus dem Meer, aus den Ozeanen zurück. Das heißt, mit Energiewende CO2 einzusparen in der Atmosphäre ist ein Witz. Und Stichwort Energiewende, wenn wir uns das jetzt vielleicht mal mehr von der energetischen Seite hm. her anschauen. also Wir beziehen ja momentan in Deutschland sehr viel eben aus nuklearer, aus fossiler Energie, also Erdgas, Erdöl, Kohle und so weiter ist natürlich ganz, ganz großes Thema. Energiewende, erneuerbare Energien. Deutschland strebt an, dass wir die Energie eben aus Windkraft, aus Wasserkraft, aus Solarenergie, Biomasse, Geothermie und alles Mögliche beziehen. Wie sehen Sie das? Haben wir überhaupt eine Chance, unseren Energiebedarf über solche erneuerbaren Energien zu decken in Deutschland? Gehen wir mal davon aus, die äh, These der Energiewende geht ja zurück auf die Frage von Umweltschutz. Mhm. Und ähm, wenn man die Umwelt schützen will oder ihr eine Chance geben will, dann müsste man die Energieerzeugung konzentrieren, damit Freiräume für die Natur da sind oder geschaffen werden. Nein. Das Gegenteil passiert in der Energiewende. Die Energiewende geht in die Fläche und zwar im großen Stil. Das heißt nicht nur, dass man Windkraftwerke in den Wald baut und äh, Solaranlagen auf Feldern ausdehnt, sondern um die, äh, die Unstetigkeit der Energieversorgung durch diese beiden Quellen zu überwinden, werden sogenannte erneuerbare Energieträger angebaut, wie Mais, das den Boden sehr stark belastet, im Unterschied zu Getreide oder anderem. Und insofern tritt die Energiewende in die Konkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion für die Menschen. Und wenn man das alles übersieht und flächenmäßig ein bisschen berechnet, wie ich das im Buch gemacht habe, dann stellt man fest, dass die Energieversorgung zum gegenwärtigen Wohlstand nicht ausreicht aus diesen Energiequellen sondern dass das nur einhergehen kann mit einer drastischen Reduktion der, des Energieverbrauchs. Leute, die sich ein E-Auto kaufen, werden dann eben das E-Auto stehen lassen müssen, weil der Strom nicht da ist. Und vielleicht nochmal das Stichwort auch Kohle. Also Sie haben hier in Ihrem Buch geschrieben, äh, Gemeinsam am Energiegehalt bleibt die Kohle bei den Reserven mit 54,4 Prozent weiterhin der beherrschende Energierohstoff. Aber auch hier arbeitet Deutschland sehr stark daran, dass wir aussteigen aus der ganzen Kohleenergie. Wie sehen Sie das? Das Böse an der Kohle ist, dass der Wasserstoffgehalt relativ gering ist im Vergleich zu Öl oder Gas. Erdgas hat natürlich wesentlich mehr Wasserstoff. Und dadurch hat Kohle mehr Kohlenstoff. Und Kohleverbrennung liefert eben mehr CO2. Das ist der Grund, warum man aussteigen will, also der vorgeschobene Grund. Kohle ist wie gesagt eine der Hauptenergiequellen für die Verbrennungsenergie und äh, es wäre töricht, dort auszusteigen. Noch schlimmer halte ich den Ausstieg aus der Braunkohle, weil bei der Verbrennung von Braunkohle werden sehr viele Mineralien frei, die ein wunderbarer Mineraldünger für die Landwirtschaft darstellen. Also es geht bei dem Kohleausstieg nicht um Klima- oder Energiewende, sondern es geht um die Preisgestaltung und um die Deindustrialisierung und Stichwort also das auch Ausstieg also Deutschland ist auch sehr bemüht aus der Atomkraftenergie auszusteigen wir wollen bis zum 31.12.2022 alle Atomkraftwerke abgeschaltet haben was bedeutet das für uns in Deutschland Sehen wir es mal im großen Rahmen als die Affen festgestellt haben dass man die Verbrennung die molekularen Bindungskräfte auch außerhalb des Körpers nutzen kann, in Form von Feuer, entstand die menschliche Zivilisation. Und wir sind heute an dem Punkt, wo die millionenfach dichtere Energie der nuklearen der Kernbindungskräfte benutzbar werden, wir eine ähnliche kulturelle Entwicklung voraussehen. Wenn man die nicht haben will, weil man seine Herrschaftsposition innerhalb der Gesellschaft erhalten will, dann passiert das, was immer in der Geschichte passiert ist, dass man äh, Entwicklungen der Menschen, also Produktivitätssteigerungen, bremst oder die Ergebnisse davon verschwendet. Die, der Lukas Sarkisi hat 2500 vor Christi Geburt gesagt, worum es geht. Er hat gesagt, ich bin zwar als König verantwortlich für das Wohlergehen meines Landes, aber das geht nur, wenn ich vorher die Chaosvölker drumherum beseitige. Das heißt, Krieg war eines der großen Mittel, um Entwicklungen zu bremsen. Trotzdem haben sie stattgefunden, Gott sei Dank. Und ich glaube auch, dass man die Kernenergie nicht, äh, nicht bremsen kann. Andere werden dafür sorgen. Wenn wir Deutsche zurück wollen ins Mittelalter, dann werden die anderen sich das nicht antun. Zum Allgemeinen äh, sage ich, bei der Freisetzung von Kernbindungskräften, also vor allem bei der Kernspaltung, treten natürlich Radioaktivität auf, was ein Problem ist. Aber Radioaktiv wenn man versteht, woher und warum Radioaktivität auftritt, dann äh, versteht man vielleicht auch die Bedingungen. Als die Elemente entstanden sind, am Anfang okay. vor langer Zeit, waren sie alle instabil. Das heißt, das Verhältnis von Neutronen und Protonen stimmte nicht. Und diese, äh, diese Unstimmigkeit führte dazu, dass die Elemente sich stabilisiert haben, indem sie radioaktive Strahlung, also Teile von sich, abgestrahlt haben und dadurch stabilisiert worden sind. Und wir haben heute die Möglichkeit, zum Beispiel im schnellen Brüter oder vor allem noch in dem also in der Variante mit dem Flüssigfeldreaktor die Möglichkeit, unstabile, also radioaktive Abfall zu stabilisieren. Entweder durch Anlagerung von Neutronen oder bei komplizierten wie Plutonium und solchen Elementen, dass man die weiter spaltet zur Energiegewinnung. Und das ist möglich. Aber ich sehe eigentlich die Zukunft mehr in der Kernfusion, aber nicht ITER, oder also Tokamak und, oder der Stellarator, sondern vor allem in dem Plasmafokus. Beim Tokamak und Stellarator wird über starke Magnete versucht, Instabilitäten, die im Plasma von Natur auftreten, zu unterdrücken. Und im Plasmafokus dienen genau diese Instabilitäten dazu, diese benötigten hohen Temperaturen und Dichten zu erzeugen. Von daher sehe ich da also die große Chance. Und der Vorteil ist auch, bei dieser Plasmafokusmaschine, die ich im Auge habe, entsteht keinerlei Radioaktivität, sondern es entstehen äh, alpha die ganz konzentriert in einem Strahl weggeschossen werden. Und wenn man den durch eine Spule äh, schickt, dann hat man wie in einem Trafo eine direkte Umwandlung von Fusionsenergie in elektrischen Strom. Braucht nicht Wasser kochen und teure Generatoren und so weiter anstellen. Aber das ist in dem Buch nur angedeutet. Äh, ich schreibe an meinem letzten <lacht> genau darüber. Ich denke mir, dass dadurch wirklich eine Veränderung zustande kommt, weil das sind kleine handliche Geräte, die sehr billig sind, relativ zu ITER und, und, und anderen, die relativ billig sind und die aber klein bleiben. Das heißt, man kann keine großen zentralen Riesenapparate hinstellen, sondern äh, Geräte, die etwa im Bereich von 5000 Kilowattstunden arbeiten, Kilowatt arbeiten. Und das würde zu einer Dezentralisierung führen, die die Gesellschaft verändern wird, sodass der Einzelne nicht mehr über, was kann ich mir leisten, sich Image holen muss, sondern durch seinen Beitrag, den er leistet für die Gesellschaft, zum Beispiel indem er und seinen kreativen Beitrag, indem er es bringt, einen traurigen Menschen wieder fröhlich zu machen. Und nicht über das, was habe ich, was was steht vor meinem Au äh, welches Auto steht vor meinem Haus und solche Dinge. Das ist sehr interessant. Vielleicht mal noch ein Stichwort Wasserstofftechnologien. Peter Altmaier möchte, dass Deutschland führend wird im grünen Wasserstoff. Was bedeutet das für Deutschland, aber was bedeutet denn überhaupt auch führend werden in grünem Wasserstoff? Also grüner Wasserstoff ist ein Wasserstoff, der aus den äh, Ergebnissen der Windenergie und Solarenergie, wenn die also gerade nicht gebraucht werden, äh, hergestellt wird, also Elektrolyse. Und dazu muss man wissen, Elektrolyse ist sehr unvorteilhaft. Die Wandlungskosten sind 75%. Prozent. Das heißt, nur 25% Prozent könnte man dann als Strom ernten. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem, oder anders ausgedrückt, aus diesem Grund versorgen sich die chemische Industrie zurzeit noch, stellt ihren Wasserstoff, den sie dringend braucht, nicht aus Wasser her, sondern aus Kohlenwasserstoffen, aus Methan vorhin. Was wichtig ist beim Wasserstoff, was man mit realisieren muss, ist, ein Wasserstoffatom ist sehr klein und dringt in die, in die Strukturen des Gefäßes ein und versprödet langsam die Wände. Um Wasserstoff überhaupt transportieren zu können, muss er unter hohem Druck stehen oder sehr kalt äh, verflüssigt werden. Das kostet enorme Energie. Und wenn es dann in die Gefäßwände reindringt, dann werden diese langsam allmählich auch und, undicht. Wasserstoff ist sehr explosiv an der Luft und wenn Sie dann mal mit einem Wasserstoffauto fahren sollten, wie es im Gespräch ist, dann dürfen Sie um Gottes willen keinen Unfall bauen, sonst fliegen Sie in die Luft. Mhm. Also ich halte das für einen Witz letzten Endes. Sicher, Wasserstoff ist nötig für die chemische Industrie, da braucht man sie seit langem schon, aber die Herstellung von Wasserstoff aus als grünen Wasserstoff mit Elektrolyse ist absurd. Also Sie haben es ja jetzt schon auch ein paar Mal angesprochen. Also Grün steht ja bei uns für Umweltschutz, für Klimaschutz. Wir sind kurz vor den Bundestagswahlen in Deutschland. Wie sehen Sie das? Sehen Sie denn die Partei die Grünen als wirklich zukunftsträchtige Umweltschutzpartei für Deutschland? Ich habe ja vorher schon gesagt, was ich von dem Umweltschutz der Energiewende halte. Das ist das Gegenteil von Umweltschutz in meinem Verständnis. Was die Grünen meinen unter Umweltschutz, sie verkaufen sich ja immer gerne als sozial. Mhm. Dass sie besonders sozial sind. Aber was an dem Umweltschutz sozial ist, ist eigentlich, die, die Zielsetzung ist eigentlich eine Egalisierung der Gesellschaft also der unteren Schichten der Gesellschaft, und zwar auf einem niederen Verbrauchsniveau. Das ist das, was das Soziale ist an, dem, an diesem ganzen Kram. Es geht nicht um Umweltschutz, es geht um Deindustrialisierung zur Erhaltung der bisherigen Machtstrukturen. Und noch eine letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen müssen. Also, aber Frau Baerbock versucht doch genau das. Die versucht doch eigentlich genau, Klima, Umwelt und Soziales zu verbinden. Und Sie sagen jetzt, es geht um eine Egalisierung. Wie ähm, ist das gemeint? Was heißt das denn für den Bürger? Für den Bürger, dass die Egalisierung auf niedrigem Niveau ist. Und das können Sie beim, beim Schwab, in dieser komische Or Organisation da in Davos, nachlesen. Der sagt, äh, wenn ihr nichts mehr habt, dann werdet ihr wirklich glücklich. Mhm. Ich meine, es gab Asketen und christliche Asketen, die das auch gepredigt haben oder gemeint haben. In einer gewissen Weise meint man damit, dass man den Bezug zur Realität eben abbaut und in einem Traumleben lebt. Aber nach wie vor müssen wir essen, müssen uns versorgen. Und deswegen ist das nicht sozial, sondern das ist der Hass auf die Industrieentwicklung, auf die Produktivitätsentwicklung, die gleichzeitig die Machtstrukturen verändern wird, wenn sie durchkommt. Ich glaube, dass die Menschen allmählich aufwachen, jedenfalls die Menschen, die arbeiten müssen, die wissen, dass bestimmte Maßnahmen ganz bestimmte Folgen haben, die man nicht wegdiskutieren kann. Und von daher werden, hoffe ich, die Menschen aufwachen. Ob die Leute, die in der Verwaltung beschäftigt sind die gleiche Erkenntnis haben, daran kann man zweifeln. Herr Dr. Böttiger, herzlichen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Interview. Und dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit diesem Buch „Energie der Zukunft“. Ich will noch eine Anmerkung machen. Ich meine die Grünen nicht als Partei, sondern hm. die Grünen, die mehrheitlich in allen etablierten Parteien sind. Also, vielen Dank, Herr Dr. Böttiger. Es war wirklich sehr aufschlussreich. Ich habe auch sehr viel gehört. Das war mir so überhaupt nicht klar. Ich denke, einigen unseren Zuschauern auch nicht. Was würden Sie denn den Zuschauern von Kla. TV mit auf den Weg geben? Als erstes mal, die Belege sind im Buch. Es sind hier ja, ich habe Behauptungen vorgetragen. Die Belege dazu kann ich nicht vortragen, sind im <lacht> Aber was ich dem Bürger allgemein empfehlen wir Würde, ist, sich nicht mehr auf Medien zu verlassen, auch wenn die etabliert sind, sondern versuchen, sich ein eigenes Bild zu machen. Das ist anstrengend, aber vielleicht interessanter als sich die Tagesschau oder dann danach die Filme und die Sportschau einzuziehen. Selbstdenken, weil man auch selbstverantwortlich ist. Wenn man als freier Bürger leben will, dann muss man auch Verantwortung zeigen. Herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg hier mit Ihrem Buch und auch weiterhin dann beim Schreiben des letzten Buches. Dankeschön.